Wenn ich 100.000 Euro einsetzen könnte für OER, dann würde ich wahrscheinlich zumindest die Hälfte davon in Kurse oder in Materialien investieren, die erstmal erklären, warum offen und, also offene Strukturen, Open Educational Resources so wichtig sind und die auch, das vielleicht sogar die ökonomischen Aspekte davon und die theoretischen, den theoretischen Unterbau verständlicher machen, denn daran fehlt es häufig. Und ansonsten würde ich wahrscheinlich versuchen, einen Wettbewerb auszuschreiben, um zu sehen, welche Materialien sind die, die am meisten gerade gebraucht werden, denn da halte ich mich nicht für kompetent, das zu